Der österreichische Rechtsanwalt Dr. Christian Ortner könnte sich mit seinen 68 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand begeben. Doch die Grundrechtsbrüche der vergangenen drei Jahre bewogen ihn dazu, aktiv zu bleiben. In einer aktuellen Aussendung an seine Klienten und interessierte Bürger nennt er vier Entwicklungen, bei denen das Volk auch weiterhin widerständig bleiben muss. Erstens die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO. Zweitens das BKSG, also das Bundeskrisensicherheitsgesetz, das wie ein Damoklesschwert über Österreich schwebt. Drittens die staatlich forcierte Unterdrückung der Meinungsfreiheit, die sich unter anderem in einem Sektenbericht des österreichischen Innenministeriums ans Parlament widerspiegelt. Viertens die mediale Propaganda des staatsnahen Rundfunksenders ORF, gegen die derzeit mit einer ORF-Beschwerde vorgegangen wird. Auch wenn sich die Punkte 2 bis 4 nur auf Österreich beziehen, zeigen sie Problematiken, die auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten sind. Dem wachsamen Bürger fällt sicher auf, welche Vorstöße im eigenen Land den genannten Gefahrenbereichen entsprechen. Am 15.02.2023 erörterte Dr. Ortner in einem Gespräch mit Magistra Marie-Christine Giuliani auf FPÖ-TV, inwiefern diese vier Punkte derzeit die Menschenrechte, die Freiheit und die Demokratie bedrohen. Vor allem zeigt er auch auf, wo Österreicher jetzt noch ganz praktisch etwas tun können. In der heutigen Sendung gehen wir nur auf Punkt 2, das neue Bundeskrisensicherheitsgesetz ein. Für dessen Einführung müsste sogar die österreichische Verfassung geändert werden. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit noch in der Begutachtungsphase und soll im März 2023 im österreichischen Parlament beschlossen werden. Bis zum 2. März kann somit noch jeder österreichische Bürger auf der Parlamentswebsite seine Stellungnahme dazu abgeben. Der Jurist appelliert an alle Bürger, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, denn das neue Bundeskrisensicherheitsgesetz ähnelt dem Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz von 1917. Damit wurde nämlich die Regierung, der österreichischen Reichshälfte der damaligen österreich-ungarischen Monarchie bevollmächtigt zur Linderung der wirtschaftlichen Notlage, Notverordnungen mit Gesetzeskraft ohne Beiziehung des Parlaments zu erlassen. Das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz wurde 1933 nach der Ausschaltung des Parlaments vom Bundeskanzler Engelbert Dollfuß im großen Stil missbräuchlich angewendet, um politische Gegner auszuschalten und das Staatswesen nach seinen Vorstellungen in ein autoritäres Regierungssystem umzugestalten. Erst im Jahr 1946 wurde dieses Gesetz per Bundesverfassungsgesetz endgültig für aufgehoben erklärt. Laut Doktorin Gudula-Walterskirchen verbirgt sich hinter dem Bundeskrisensicherheitsgesetz ein massiver Anschlag auf die Demokratie. Es sieht vor, dass die Regierung im Krisenfall Zwangsmaßnahmen, etwa Grundrechtseinschränkungen wie Lockdowns, per Verordnung durchsetzen kann. Das Parlament oder der Verfassungsgerichtshof haben dabei keine Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. Geschätzte Zuseher, sehen Sie nun in einem Ausschnitt, was Dr. Ordner zu dem Krisensicherheitsgesetz zu sagen hat und welche praktischen Mittel er darlegt, um es noch zu verhindern. Bis 2. März ist noch Zeit dafür. Der Rechtsanwalt schließt mit dem Appell, wachsam bleiben. Damit bezieht er sich auf das Lied von Reinhard May, Sei wachsam, aus dem Jahr 1996. Ja, ich bin äh, Rechtsanwalt, wie gesagt, seit 1985 in, in Innsbruck. Bin jetzt 68 Jahre, könnte mich eigentlich schon zur Ruhe setzen, aber das, was sich in den letzten drei Jahren abgespielt hat, hat mich bewogen, äh, da äh, aktiv zu bleiben und mich da einschlägig zu engagieren im Rahmen dessen, was ich kann. Wir sollen achtsam sein, das Bundeskrisensicherheitsgesetz und äh, dazu gibt es einen äh, guten Artikel, finde ich, von der Frau Dr. Gudula Walterskirchen, der ist, glaube ich, in der ganzen Woche erschienen, wo sie ein bisschen den Hintergrund und den geschichtlichen Hintergrund äh, überhaupt beschreibt. Ähm, wofür man dieses Ermächtigungsgesetz, kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz von 1917 überhaupt einmal installiert hat. Und sie sagt, dass dieses Krisensicherheitsgesetz vorsieht, dass die Regierung im Krisenfall Zwangsmaßnahmen, etwa Grundrechtseinschränkungen wie Lockdowns, per Verordnung durchsetzen kann. Das Parlament oder der Verfassungsgerichtshof hat keine Möglichkeit, korrigierend einzugreifen." Also sie hat es versucht, hier ein wenig runterzubrechen, so dass wir es als Nicht-Juristen besser verstehen können. Können Sie uns erklären, wie weit das jetzt schon vorangeschritten ist, dieses Krisensicherheitsgesetz? ich glaube es ist ja noch nicht rechtskräftig, es ist quasi in Begutachtung. Ähm, was können wir tun, wenn wir das nicht möchten und wir sagen, wir möchten doch, dass unsere Grundrechte sicher sind? War nicht ursprünglich einmal in irgendeiner Form in einer Demokratie verankert, dass die Grundrechte vor dem Staat geschützt werden sollen? Klären Sie uns ein wenig auf. Ja, also ich sehe dieses Krisensicherheitsgesetz, das jetzt im Entwurf zur Begutachtung vorliegt, man kann bis Anfang März, also bis ich, 2. März, auf der parlaments äh, Homepage, äh, äh, Stellungnahmen abgeben. Die brauchen gar nicht, äh, weiß Gott, wie juristisch ausgefeilt zu sein. Da kann jeder sagen, äh, was, er, was er davon denkt. Äh, das sehe ich eigentlich irgendwie im Zusammenhang mit diesem Covid-Maßnahmengesetz, wo man so ne, ausgetestet hat und was man, was man eigentlich äh, rechtlich tun müsste, um, um da Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Äh, es war ja eigentlich dieses Covid-Maßnahmengesetz auch schon ein Ermächtigungsgesetz mit dem massiv in, in äh, Grundrechte eingegriffen wurde. Und man hat eigentlich in den letzten drei Jahren gesehen, dass die Kontrollmechanismen äh, in einer Demokratie völlig versagt haben. Es hat jedes Mal der, äh, der Hauptausschuss des Parlaments alle Maßnahmen durchgewunken. Äh, auch beim Krisensicherheitsgesetz ist als Kontrollinstanz äh, die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats äh, installiert. Ja, was bedeutet denn das im, im Hauptausschuss äh, des äh, Nationalrats? haben die Regierungsparteien die Mehrheit, das heißt, wenn die Regierung das will, dann kriegt sie das durch. Da, da hat es eigentlich immer nur Widerstand von der FPÖ gegeben, aber, aber sonst haben alle, alle Maßnahmen durchgewunken. Der Verfassungsgerichtshof hat 50 Verordnungen aufgehoben, aber nur die, wo im Verordnungsakt nichts anderes drinnen gewesen ist als ein E-Mail, dass der Herr Kurz das so haben will, aber sonst keine Begründung. Ab November 2020 hat dann äh, das Gesundheitsministerium die Strategie geändert und hat halt irgendwelchen Schrott äh, an Unterlagen in den Verordnungsakt hineingepackt. Und damit war dann der Verfassungsgerichtshof zufrieden. Der hat auch die äh, den Lockdown für Ungeimpfte durchgewunken mit auf dürftigsten Unterlagen, wobei er früher immer judiziert hat, äh, dass äh, die Behörden und Gerichte äh, inhaltlich zu prüfen haben und abzuwägen haben, die beiderseitigen Vorbringen und dazu vorliegenden Beweise. Da, davon ist er vollkommen abgegangen. Wenn da irgendwas drinnen gewesen ist im im, äh, im Verordnungsakt, haben sie gesagt, naja, das war pl plausibel und, und aus der Sicht a priori vertretbar und damit hat er das abgesegnet. Auch der Verfassungsgerichtshof hat versagt in den letzten drei Jahren. Und das ist jetzt mit dem sehr enttäuscht für sie als Rechtsanwalt ja fürchterlich auch äh, das äh, Krisensicherheitsgesetz äh, geht in die in die gleiche Richtung es ist ein Ermächtigungsgesetz wo die äh, Regierung per Verordnung äh, äh, praktisch äh, drüber regieren kann übers Parlament und äh, und eigentlich die Kontrollmechanismen weitgehend ausschaltet, weil das, was da als Kontrollmechanismus an Kommissionen und äh, sonstigen äh, installiert wird, das haben wir ja gesehen, äh, was das äh, bedeutet mit der Gecko und und den äh, und den, äh, intern, äh, dem äh, Impfgremium, äh, äh, das Gleichzuschalten ist ja keine Kunst, weil man sicher die Leute aussuchen kann, die man dort hineinsetzt. Mhm. Um noch einmal kurz aus dem Artikel von der Frau Dr. Gudula-Walterskirchen zu zitieren, äh, als Beispiele für Krisen werden genannt, eine Gefahr für die Gesundheit, die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die Umwelt oder das wirtschaftliche Wohl. Und äh, das sind natürlich alles sehr schwammige Formulierungen. Wir können ja dann im Prinzip auch eine Krise in Permanenz haben, die da herauskommt. Äh, das ist ja eine der Gefahren dieses Gesetzes. Es ist nicht klar formuliert. Ja, ja. Es, äh, alles und, und jedes kann, kann zur Krise hoch stilisiert werden die äh, ja Klimakrise weil es äh, in Wien an ein, ein Grad äh, wärmer ist als, als im, im äh, Durchschnitt der letzten fünf Jahre oder oder wenn, äh, wenn selbst produzierte Krisen wie die die äh, Versorgung mit Gas äh, zum Beispiel äh, da äh, zur Krise erklärt wird, alles und jedes kann da als Vorwand äh, äh, dienen, um äh, diesen Krisenmodus zu aktivieren und der Regierung zu ermöglichen, über Verordnungen zu regieren. Jetzt kann man also noch quasi als Staatsbürger Einspruch erheben, wie viel Bedeutung kann man dem beimessen, wenn Sie, ich und äh, tausende andere Leute mehr oder weniger dort kurz hineinschreiben, ich möchte das nicht oder ich finde das nicht in Ordnung, ich fühle meine Grundrechte, ich habe Sorge um meine Grundrechte, wie viel Bedeutung kann man dem beimessen? Naja, äh, ich sage es so, steht der Tropfen, hüllt den Stein, äh, wir haben... Wir haben äh, 2020, glaube ich, war das, oder oder war das ein, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, da haben wir schon noch mal so eine, eine äh, Aktion gehabt, äh, dass der Parlamentsserver mit 40.000 äh, Stellungnahmen äh, zum Zusammenbrechen äh, äh, gebracht worden ist, aber äh, ja, und, und dann hat die Regierung einen Schritt zurück gemacht, aber dann hintenrum wieder einen Schritt nach vorn. Aber wir müssen erstens zeigen, dass wir uns dagegen äh, zur Wehr setzen. Und zweitens glaube ich, dass das jetzt schon ein bisschen äh, mehr Bedeutung, mehr Gewicht bekommt, weil die Regierenden sehen, dass sich die Leute einfach bei der nächsten Wahl äh, entsprechend anders entscheiden. Äh, diese diese Ohrfeige, die äh, die Frau Leitner äh, kürzlich bekommen hat, äh, die die war ja schon äh, beispielhaft. Wir werden sehen, wie es jetzt in Kärnten läuft und so weiter. Also die Regierenden sehen schon, dass sie sich nicht alles erlauben können und äh, das muss man halt auf allen Ebenen äh, zum Ausdruck bringen. Und es braucht aber auch Menschen wie Sie, die so freundlich sind, nachdem die Mainstream-Medien ihrem Auftrag nicht gerecht werden und keine Informationen dazu bringen, sondern nur Hofberichterstattung machen. In meiner Es ist meine persönliche Meinung, die dazu beitragen, dass hier ein bisschen Informationsfluss garantiert ist. Was hier noch steht, damit dieses Krisensicherheitsgesetz tatsächlich installiert werden kann, braucht es eine Veränderung der Verfassung. Das heißt, die Regierung braucht für den Beschluss die Stimmen der FPÖ, ähm, da bin ich mir äh, relativ sicher, dass es die nicht geben wird, und äh, die Stimmen der, der SPÖ. Also die SPÖ müsste hier ganz einfach mit der FPÖ ähm, zugunsten der Bevölkerung entscheiden und die Grundrechte sichern. Wie hoch sehen Sie die Chancen? Uh. Das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. In den letzten drei Jahren hat die SPÖ eigentlich alles mitgemacht und war sogar noch ein Beitscher und hat gesagt, noch zu wenig. Wie die SPÖ das in diesem Fall sehen wird, das traue ich mich nicht einzuschätzen. Mhm. Okay, so viel zum Krisensicherheitsgesetz, das quasi äh, wie ein Damoklesschwert über Österreich schwebt, äh, das als eine, ein mögliches, ein weiteres Tool für eine Regierungsdiktatur äh, bezeichnet wird. Und ich glaube, äh, da stimmen Sie mir zu, das Wort ist passend. Ja, ich habe gerade kürzlich gelesen, dass Österreich den äh, Status einer liberalen Demokratie verloren hat und jetzt nur mehr eine, eine Wahldemokratie. Äh, sein soll. Ja, äh, ich habe das nur nebenbei aufgeschnappt. Herr Dr. Ordner, gibt es irgendwas Wesentliches, was Sie ähm, den Zuschauerinnen und Zuschauern auf FPÖ-TV noch mitgeben möchten? Also ich kann nur sagen, ich, äh, ich habe größte Hochachtung vom Reinh Reinhard May, der diese Entwicklung schon vor, vor mehr als 20 Jahren äh, vorhergesehen hat. Äh, seinen Song, sei wachsam, kann ich nur jedem, jedem empfehlen.